Neuigkeiten, Speisepläne, Campusnavi, E-Mail, Hochschulsport, Videos und vieles mehr. Unterwegs schneller suchen und finden mit der App Goethe Campus. Kostenfrei verfügbar ab Herbst 2015. Das war das Projekt Goethe Campus, gefördert im Rahmen der studentischen E-Learning-Förderung Self an der Goethe-Universität Frankfurt.